Hallo zusammen, hallo Freunde. Muss jetzt erstmal was loswerden. Das letzte Bild, was ich ja gemacht habe. Ihr kennt das mit dem Cell Crate und dem Bubble Booster. Schaut euch an. Wie es verlaufen ist. Also nichts gegen Bösner. Aber die Rahmen, die Eco von Bösner, die könnt ihr vergessen. Schaut mal, wie die lommelig sind, also wirklich weich. Der Rand da läuft es immer zurück. Hier, ich weiß ob ihr es sehen könnt. Ah, es hier, weil es so groß ist. <lacht> hier zum Beispiel. Das habe ich schon beim Trocknen gemerkt. Die Zellen, alles gut. Aber alles nach unten gelaufen. Ich habe alles in der Waage gehabt. Ähm, das könnt ihr auch vergessen, dann mit Keile reinmachen wenn dein Rahmen schlecht bespannt ist, Na, ihr seht, weißt ihr was sehen könnt, das ist, <lacht> könnt ihr vergessen. Da könnt ihr alles in die Waage legen. Das ist blöd. Mich stinkt das an. Ich vernichte den Rahmen. Ich werde mal keinen mehr kaufen. Ihr merkt, ich bin gerade richtig stinkig. Kein Problem, ich mache nochmal so ein Bild. Meine Frau hat sich auch schon drauf gefreut. Aber da bin ich richtig stinkig. Der kommt in den Müll. Ähm, Kauft die von Gerstecker, die sind richtig gut. Und auch günstig soweit. Da braucht ihr nicht die teuren nehmen. Das sind ja auch die günstigeren. Aber selbst ich habe schon gute probiert, funktioniert nicht. Gerstecker ist gut oder kauft bei keine Ahnung Thomas Philips die günstigen Rahmen oder Pix raus, weiß es einer was sagt oder Teddy gibt es manchmal auch Rahmen. Wenn ihr gute Bilder machen möchtet, kauft natürlich teure Rahmen, ganz klar. Wenn ihr das gerade mal für Kunden, Kundenaufträge oder sowas macht, aber ansonsten ihr seht was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich mache nochmal ein Bild. Heute, ich beruhige mich wieder. Heute mache ich das krasse Gegenteil. Das ist ein Keilrahmen, der ist 50 auf 100. Und mache es mit einem 100er Silikon. Das heißt, ich lasse viel mehr auseinanderlaufen, damit es einfach ja, große Riesenzellen gibt. Also, wie gesagt, das komplette Gegenteil. Und ich werde demnächst nochmal so ein Bild machen. Dann. Lasst uns starten. Mann. So. Ich habe die Kamera jetzt mal hier rechts von mir aufgestellt, weil ich hier zu eng ist und ich das Bild gar nicht ganz drauf bekomme. Also es ist 100 auf 50. Soweit gut bespannt, das ist das, was ich vorher erwähnt habe, und vor allem die bleiben dann auch so. Ich nehme wie gesagt das Silikon 100, das ganz dünne dieses Mal. Macht da überall drei Tropfen rein. Außer so in weiß natürlich. Farben habe ich angerührt. Das ist ein Rot-Violett, eigentlich alle von Amsterdam, Türkis Blau, ein schönes Gelb-Grün, die Expertfarben, dann Bronze und auch eigentlich eine schöne Farbe, dieses Gelb-Gold oder Gold-Gelb, wie haben wir. Diesmal drei Becher Weiß. Und was ich jetzt noch ausprobieren möchte, könnt ihr sehen, mein neues Wischgerät. <lacht> Muss hier aufpassen jetzt mit der Kamera. Was für Rechtshänder und was für Linkshänder. Ist richtig cool. Kann man auch so schön zweiten dann. Das teste ich jetzt auch mal gleichzeitig aus. Okay. Probieren wir noch mal kurz die Farben um, wo das Silikon drin ist. Ich möchte jetzt große Zellen machen, ich lasse es also viel laufen. Mache ja auch einen Swipe wieder. Ich werde dann praktisch gar nicht so viel Farbe machen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Okay, angerührt ganz normal wieder mit Vinylkleber. Dass ihr das auch wisst. Und dann legen wir auch schon los. Ich muss mal die Juwpfliesen ausmachen. So. weit raus. Da bin ich eigentlich fast schon zu weit draußen. Das dürfte eigentlich schon reichen. Manchmal ist der weniger mehr, ne, wie wir kennen. Ein bisschen mehr Farbe. Okay. Passt mal auf. Ne, ich mach's normal. Dieser Abwischer gibt es übrigens bei Lidl gerade. Für wenig Geld sage ich jetzt einfach mal. So, ja, da habe ich noch ein bisschen Bart drin gehabt. Und ich fahre auch gar nicht wieder ganz raus, weil ich ja gar nicht bis zum Rand die Farbe haben möchte. Und immer gut abputzen, das seht ihr hier. wieder Farbe. Oh, das lässt sich nicht so abputzen. Habe ich gerade das Gefühl, obwohl es eigentlich Silikon vorne dran ist. Okay. Naja. So war es wert mit dem Teil. Okay. Das reicht mir schon. Jetzt lassen wir es schön laufen. ich werde es nämlich jetzt schon erhitzen um schon Zellen zu bekommen und dann Und denkt auch daran, je mehr ihr laufen lasst, umso dünner die Schicht dann ist, umso weniger kann der Haar noch verlaufen. Na komm schon. ich am besten mal auf die andere Seite. Ja. Dafür nehme ich auch noch. Ha. ein bisschen fehlt noch hier jetzt seht ihr warum ich nicht so weit nach Hause gemacht habe weil es läuft einiges an Farbe runter aber das ist okay jetzt habe ich gesehen, dass diese Seite noch etwas... Ich man sagen, dass es hier runterläuft. Jetzt? Ja. Voll. Hm? Ja da ja? doch noch. Ja, es ist nicht so einfach. Nicht so einfach. jetzt so die Kanten ein bisschen zumerken, dann karten, dann karten. Nicht. Das ist unmöglich. Das ist Raps, ich la hier. Hier ist es, hier ist es. Und das ist gut, wa? Okay. Sieht vielleicht jetzt noch nichts aus, aber abwarten. Da macht sich schon was bemerkbar. too durch das Laufen lassen jetzt noch, sind die Zellen nicht so ganz kreisrund, was auch ein bisschen anders aussieht dann, wenn ich gar nicht schlecht finde. So, das passt und jetzt lassen wir es einfach mal für 10-15 Minuten einwirken. Dann seht ihr noch, wie das nachgearbeitet hat. Dann bis gleich. So Freunde. ganze mal von nahem also ihr seht doch das laufen lassen noch danach außer da wo sich noch mal welche gebildet haben so wie hier kann man dann schon ein bisschen andere Formen bilden Wir müssen Sie natürlich auch warten, wenn die Farben wieder trocken sind. Da kommen die ja wieder viel kräftiger raus. Da wird es dann weiß. Da haben wir ja hier den Rand noch. Ja, das passt aber da seht ihr wie groß die werden. Und das ist das, was ich gemeint habe. Pass mal auf, ich hebe das mal noch ein bisschen an. Dann seht ihr mal, wie sich da was bewegt noch. Nicht mehr viel. Okay, ist fast schon vorbei. Ich habe es halt auch ziemlich gut laufen lassen. Aber ihr seht halt hier, keine so geraden Zellen, das auch was hat. Und ihr seht auch hier, wenn ihr es laufen lasst, ziemlich habt ihr so gut wie gar nichts mehr. Also da gibt es einfach mal so gut wie keine Tropfen mehr unten, wo ihr dann abwischen müsst. Das passt. Okay, jetzt im Prinzip mal das krasse Gegenteil. Und wie gesagt, ich mache nochmal so ein Bild. Mit diesen kleinen Zellen, also mit dem Cell und dem Bubble Booster, macht es auf diesen großen Rahmen und die sind dann etwas stabiler, besser und gerader. Okay und dann warten wir mal bis sie getrocknet ist. Es ist getrocknet soweit. Ich zeige es jetzt einmal von weitem. Also ich finde aus es sieht hier wie, wie so ein Seepferdchen <lacht> und es ist so gut wie getrocknet, zwar noch nicht ganz. Ich hoffe ihr könnt es soweit gut sehen, aber cool geworden. Von Weitem denke ich mir auch besser. Ich finde halt hier dieser Kopf, die zwei Augen und die Nase. Und hier sogar hinten diese kleine Flügelchen. Also ist jetzt eine Interpretation von mir. Aber ich finde es cool. Und ihr seht, die Zellen sind soweit auch alle geblieben. Ich muss vielleicht auch nochmal sagen, es ist wie gesagt ein günstiger Rahmen. Aber es passt. Es funktioniert. Können wir ja von der anderen Seite zeigen. Okay. Gut! Und die Farben richtig kräftig rauskommen. Da bin ich ja gespannt, wo das Bronze geblieben ist. Aber das passt. Also gut, dann hoffe ich euch jetzt gefallen. Ich mag es auch nicht mehr, wenn alles so voller Zellen ist, muss ich auch noch dazu sagen. Früher habe ich viele Zellen gemacht. Aber jetzt habe ich es ein bisschen gerne, wenn ich das ganze Bild voller Zellen ist. Okay. Dann wünsche ich euch was, ich hoffe euch hat es gefallen, dann bis zum nächsten Mal, tschüss, bye.